Was ist wichtig bei der Erstellung einer Musterlösung für unseren Starterkurs? Zunächst mal können Sie natürlich selber entscheiden, mit welchem Programm Sie die Musterlösung erstellen wollen. Am einfachsten ist es mit PowerPoint. Deshalb zeige ich kurz, wie man das in PowerPoint am einfachsten machen kann. Zunächst mal erstellen Sie eine schöne Titelfolie, auf die Sie schreiben, um welchen Kurs es sich handelt, für welche Sitzung Sie eine Musterlösung erstellt haben und Ihre Namen und so weiter. Dann können Sie mit der ersten Aufgabe anfangen und ich würde empfehlen, dass Sie pro Aufgabe eine Folie verwenden, sodass man auch wirklich auf einer Folie alles sehen kann, was zu einer Aufgabe wichtig ist, um dann nicht den Überblick zu verlieren. Also schreiben wir zunächst mal hin, erste Aufgabe, sodass wir wissen, um was es sich hier bei dieser Folie dreht. Und dann ähm, sollten Sie als erstes nochmal hinschreiben, wie der Aufgabentext war. Also beispielsweise, wie viel... Prozent der Befragten auf irgendeine Frage irgendwie geantwortet haben. Das ist wichtig, damit man, wenn man sich die Folien später anschaut, auch mal weiß, worum es eigentlich ging. So, ich schiebe das jetzt mal hier etwas hoch und äh, schiebe auch dieses Textfeld hier hoch und äh, möchte Ihnen dann einmal zeigen, wie man jetzt ein weiteres Textfeld einfügen möchte, dass man jetzt zum Beispiel hier auf der Seite weiterschreiben kann. Dafür gehe ich hier auf Einfügen und wähle dann hier aus Textfeld dann aus, wo das hinkommen soll, zum Beispiel hier hin. Und an die Stelle kann ich jetzt die weiteren Informationen zu der Aufgabe hinschreiben, die ich jetzt hier angeben möchte. Und zwar gehen wir da folgendermaßen vor. Als erstes schreiben Sie hin Ihr Vorgehen. Das heißt, dort notieren Sie, welche Schritte notwendig waren, um die Aufgabe zu lösen, insbesondere natürlich die einzelnen Starterbefehle, die Sie dafür verwendet haben. Als zweites schreiben Sie dann ihr Ergebnis hin. Das heißt, dort formulieren Sie einen vollständigen Antwortsatz, der die Frage eben, die die Fragestellung zu der Aufgabe war, komplett beantwortet. Und als drittes Erläuterung ist eigentlich der wichtigste oder einer der wichtigsten Punkte, dass Sie auch daran denken, nochmal zu erläutern, wie sind Sie darauf gekommen, dass sie so vorgehen? sollten und nicht anders, um diese Aufgabe zu lösen. Meistens ist es einfach nur aus den Befehlen noch nicht zu erkennen, warum eine bestimmte Vorgehensweise gelöst wurde. Also ganz wichtig, auch an die Erläuterung zu denken. So, das wäre jetzt im Prinzip das, was Sie an Text schreiben. Es wird natürlich ein bisschen ähm, schwierig sein, das hier auf die Folie zu bekommen. Sie können ja den, äh, die Schriftgröße sonst ein bisschen verkleinern. Dann, ganz wichtig, wollen wir natürlich auf der Folie auch noch mal die Ergebnistabelle aus Starter drauf haben, damit man auf einen Blick erkennen kann, wo die Sachen abgelesen wurden. Dafür habe ich hier in Starter, eine kleine Tabelle mit einem Beispieldatensatz, den Starter zur Verfügung stellt, erstellt. Und ähm, die Tabelle markiere ich und möchte sie jetzt gerne aus dem Starter-Output hier in meine PowerPoint-Folie kopieren. Dafür gehe ich mit einem Rechtsklick auf die markierte Tabelle und kann jetzt hier auswählen Copy, Copy Table und dann Copy as Picture. Ganz wichtig, um da ein vernünftiges Resultat zu bekommen, sollten Sie hier Copy as Picture nehmen und auch nicht mit Screenshots oder Snipping Tool und ähnlichem arbeiten, weil dann die Qualität sehr viel schlechter wird. Also ich klicke auf Copy as Picture, wechsle wieder zurück in meine PowerPoint Folie, und dann gehe ich hier mit einem Rechtsklick drauf und sage dann, dass das Ganze hier eingefügt werden soll. So, jetzt habe ich im Prinzip schon alles, was ich möchte. Wenn man die Folie jetzt noch ein bisschen hübscher darstellen möchte, beziehungsweise wenn man jetzt noch markieren möchte, wo man die Ergebnisse abgelesen hat, dann ist die einfachste Vorgehensweise folgende, dass man hier oben auf Überprüfen geht und dann auf Eingabe. Dann kann man hier auswählen, ob man gerne einen hier normalen Stift haben möchte oder zum Beispiel einen gelben Textmarker. Und dann kann ich hier wunderbar markieren, wo ich das abgelesen habe. Die Linienstärke ist jetzt hier ein bisschen sehr breit. Also gehe ich mal hier drauf, gehe mal auf einen Punkt oder das größer, zwei ein Viertel. Und dann kann ich jetzt hier markieren, so indem ich das ein bisschen farblich lege, wo ich das abgelesen habe. Gut, Wenn Sie am Ende fertig sind mit Ihrer Musterlösung, dann können Sie die in OLAT hochladen. Es ist so, dass diese Freihandeingaben hier, diese farblichen Markierungen leider nicht zu erkennen sind, wenn man das Ganze als PDF abspeichert. Das heißt, wenn Sie das in OLAT hochladen wollen, Nutzen Sie einfach äh, den normalen Dateityp von PowerPoint. Viel Erfolg bei der Erstellung Ihrer Musterlösung.